Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ursprünglich wollte die FDP ja heute über die Bonpflicht debattieren. Ich glaube, da waren Sie zunächst auch auf der richtigen Spur. Da haben Sie ja eine gewisse Kompetenz. Nun haben Sie sich umentschieden. Hätten Sie sich mal besser für die erste Variante entschieden. Aber das kennen wir ja schon aus den Jamaika Verhandlungen, da haben Sie sich auch falsch entschieden, also ein kleines Déjà vu. Also beschäftigen wir uns mit Ihrem Kernthema der Angst vor dem Überwachungsstaat à la George Orwell hier in Deutschland. Aber warum geht es eigentlich? Kollege Mittelberg hat das ja schon gut vor Augen geführt. Es geht hier darum, erhobene Daten gegen Fahndungsbestände der Sicherheitsbehörden abzugleichen und gegenzuschecken, um nichts anderes. Und In welcher Form und in welchem rechtlichen Rahmen das geschehen kann und soll, das ist doch noch alles völlig offen. Darüber kann man ja reden. Und wir hätten als Parlament die große Chance, im Zuge der Beratungen zum Bundespolizeigesetz hier ein Zeichen zu setzen für die Sicherheit in Deutschland mit einer guten Rechtsgrundlage für intelligente Videoüberwachung mit automatisierter Gesichtserkennung. Das Problem ist doch, liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie wollen diese Chance, die wir haben, ja schon mit Ihren Anträgen im Vorwege vereiteln, bevor überhaupt mein ein Gesetzentwurf vorliegt. Und damit wollen Sie jede Debatte im Keimer sticken. Und da werden wir auf keinen Fall mitmachen. Das sage ich Ihnen hier an dieser Stelle ganz klar. Und was wir auch nicht teilen, ist hier grundsätzliches Misstrauen gegenüber den Sicherheitsbehörden in Deutschland. Es ist vielfach angesprochen worden, die Trefferrate, die wir hatten im Testbetrieb, unter 1 Prozent. Und es ist eben nicht so, dass jeder, der dort fälschlicherweise als Treffer ausgelöst wird, gleich Freiheitsentziehenden Maßnahmen unterzogen wird, sondern jeder Beamte guckt händisch gleich das ab und dann werden erst Maßnahmen getroffen, wenn sie denn geboten sind. Und jetzt lassen Sie mich das mal ins Verhältnis setzen, weil Sie ja hier Ihre großen Berechnungen angeführt haben. Jetzt gleichen wir das mal ab mit der analogen Welt von heute. Wie ist denn heute eigentlich die Wirklichkeit? Wenn die Polizei eine Person öffentlich zur Fahndung ausschreibt, die kommt auf Litfaßsäulen, die kommt in Zeitungen, die wird sonst wo veröffentlicht, auch in Nachrichtensendungen, bei jedem Fahndungsbild gehen Hunderte von Hinweisen ein, und die Polizei selbstverständlich verpflichtet, jedem einzelnen Hinweis nachzugehen. Das heißt, wenn Oma Erna der Meinung ist, mein Nachbar ist der Täter, dann muss die Polizei dort klingeln und das aufführen. Die Trefferungenauigkeit in der analogen Welt ist doch eine deutlich höhere, und trotzdem käme niemand von Ihnen auf die Idee, das in Frage zu stellen, meine Damen und Herren. Herr Kollege de Fries, Sie eine des Kollegen Höferlin. Nein, die lasse ich nicht zu. Wir machen jetzt mal weiter mit den Beispielen, weil wir auch am Bahnhof waren. Wenn dort Bundespolizeibeamte heute verdächtige Personen überprüfen, und das findet in großer Zahl statt, dann haben wir selbstverständlich auch eine Trefferungenauigkeit und viele Menschen, die sich nicht zu schulden haben, kommen lassen. Auch da haben Sie bisher kein Problem gesehen. Und glauben Sie mal, umgekehrt mit dem Blick auf die Effektivität der Fahndung, ja, dass ein Polizeibeamter hunderte Fahndungsbilder im Kopf haben kann von Straftätern und Terroristen und dann wenn da Streife läuft am Bahnhof die ausfindig machen kann es ist einfach so, die Nutzung intelligenter Videotechnik ist um ein Vielfaches effektiver als die bloße menschliche Wahrnehmung. Und dass ausgerechnet die Parteien, die sonst hier jede Debatte zur Digitalisierung anmelden und der Bundesregierung Vorwürfe machen, immer, wenn es um Sicherheit geht, Nein sagen und alles blockieren wollen, meine Damen und Herren, das ist wirklich völlig daneben an der Stelle. Das, was ich jetzt gesagt habe, zeigt doch, wie unbegründet Ihre Ängste vor dem Überwachungsstaat eigentlich sind, die Sie hier versuchen, auch heute wieder in der Diskussion zu verbreiten. Es zeigt, wie haltlos Ihre Forderungen sind, und Ihre Position sicherheitspolitisch ist wirklich fern jeder Realität. Das hat Kollege Mittelberg ja auch schon deutlich gemacht. Und das will ich Ihnen noch sagen Gute Innenpolitik macht man nicht mit dem Schüren von Ängsten. Und dieser Grundsatz gilt im Übrigen auch nicht nur für AfD, die gilt auch noch für viele andere hier in diesem Raum der Debatte. Aber, aber Sie bleiben ja Ihrer Linie treu, Herr von Notz. Das muss man ja Ihnen durchaus anerkennen. Sie stellen datenschutzrechtliche Maximalforderungen hier im Haus, sind Ihnen wichtiger als der Schutz der Bürger vor Terroristen, vor Gefährdern, vor schweren Straftätern. Bei uns ist das umgekehrt, das kann ich Ihnen sagen, und wenn sich die Möglichkeit bietet im parlamentarischen Verfahren, dann werden wir deshalb das, die intelligente Videotechnik auch unterstützen. Vielen Dank. Vielen Dank. Moment, Moment, Moment. Vielen Dank, Herr Kollege de Vries. Die FDP-Fraktion hat eine Kurzintervention beantragt, die ich zulasse. Herr Kollege Höferlin, Sie haben das Wort.